Hallo und herzlich willkommen zu einer Snapshot-Review. Ähm, mit mir, LP Koda und. Nicht der Kausch, 90. Guck mal, das ist eine scheiß rosa Lederhose. Ja, ich bin die. Fliegel ah, ah, da ist der Ro Hey, Koda, Koda, kann ich meinen. Ich bin mal nicht. die fliegende Hose. Nur Was, so. du bist die Hose? Ey, du machst mir Angst. Wie sehe ich aus? Ja, oh, yeah, ich sehe so sexy aus. Auf jeden aus. Fall, ähm, oh. reviewen wir Snap. Ja, ähm, ja, ja es reicht. Mhm. <lacht> Wir die Snap von Snapshot ähm, 12W38A bis ähm, 12W38A was da alles bis jetzt neu ist. So jetzt manchmal ich mal den hier und den hier. Oh Gott nur. Hey da ja. ist dieser Mumienkopf. Oh jetzt habe ich ihn gedreht. So, ah ich habe ihn gedreht ich hab ihn gedreht. Also was neu ist sind diese Item Frames die man hier oben sieht. Ähm, damit kann man, <lacht> ja, es reicht die Blöcke zu drehen, damit kann man, äh, Items an die Wand hängen, als Bilder quasi. Dann das nächste Item sind diese Kabel. Äh, sollten wir dich auch die Crafting-Dinger zeigen? Äh, wie hast denn das gemacht? Keine Ahnung, ich habe einfach nur mit dem Recht. Die Crafting-Rezepte, die weiß ich selbst nicht. Also. Warte mal, warte mal, ich glaube, die Frames, die hat man. Warte, ich brauche eine WordPress. Ja, also eine auf jeden Workbench? Fall, das hier sind die Cobblestone-Frames. Die sehen, wenn man aufgebaut hat, so aus. Die sind so also hoch okay. wie Zäune, da kann man nicht drüber springen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Fackel draufsetzt, dann sieht das zum Beispiel so aus. Ah, okay. Warte mal und ganz Und das hier sind die Muzzle cobble frames Ja, warte ja. mal ganz kurz, sonst kann ich hier nichts präsentieren. Warte mal, wie war das nochmal? Ich glaube, man hat ein Item in die Mitte gelegt und dann hast du. Nee, ach ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da mache ich noch müssen wir noch ein extra Video machen, wo wir dann die ganzen Crafting Receipts nochmal zeigen. Ja, ähm oh, guck mal, oh, die setzt sich in die Ecke und dann komme ich in sie wieder auf. Du darfst dich nicht hinsetzen. ja auf jeden Fähr Fall aus. ähm darf ich sie freilassen? Ja, machen wir erstmal da hinten weiter. Oh, okay. Also, das ist äh wie heißt dieses Ding hier? Das heißt äh Beacon, also Bacon. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Bacon. Habe ich doch gesagt? Hast, ich das gesagt. ist das hier, was ich hier drüben aufgebaut habe. Was? Ach, das da. Das da. Ah, ich komme hier nicht drüber. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber ich lege jetzt... Ich drücke jetzt mal auf Speed. Und jetzt noch auf Haste. Nein, auf Speed. Ja, also wenn man jetzt hier auf Speed klickt und dann glaube ich hier... Ja, Eisen reinlegt. Zum Beispiel. Dann passiert gar nichts. Ah, warte mal, ich habe jetzt Speed. Ja, ich habe und damit, ja stimmt, damit bekommt man jetzt zum Beispiel unendlich Speed, bis man das wieder ändert oder das Ding hier abbaut. Ach so und das kannst du dann, ach so wenn du diesen Block dann auch noch in der Hand hast, ich glaube Eisen, Diamant oder sowas, kannst mal und, kurz ein Schwein erschaffen. Jo, äh, jo, ich hol gerade. Ich hol gerade das äh, Eck. Äh. Ah, wo waren die? Wo waren die? Als nächstes die? kommen wir zur Karottenangel. Damit ist es jetzt möglich, Schweine zu steuern, wenn man auf ihnen reitet, wie wir gleich demonstrieren werden. Jo, wenn ich kurz die Angel... Finde. Kann ich kann jetzt nicht benutzen wie eine Angel. Da kann man jetzt ich keine die, Kraft Ich hab die Angel machen. nicht. Ah, da, ich habe sie gefunden. Ja, jetzt brauchen wir die so. Schweine. Sattel hat jeder, oder? Hast du einen? Zettel? Nee, warte, ich brauche noch einen Sattel. Wir erstmal die Schweine. So, zack, ich habe einen Sattel. Zack und zack. Und jetzt nehmen wir hier. Zack und setzen uns mal da drauf. Wie kann man und, jetzt hier so... Ähm ja, äh, ja, man, ja. Kann, ähm, man kann steuern Leckt aber... der Server gerade irgendwie oder so nein ich kann es noch schlagen oh jetzt jetzt jetzt ist es in Rage <lacht> aber ich kann es immer noch nicht halt los muss ich die irgendwie auswerten? ah jetzt jetzt geht's jetzt ja. geht's also, so kann man halt die Schweine steuern. Das ist ja, ein paar ähm, Blitches, wie man hier gerne sieht. Ja. Äh, und springen tut's automatisch. Also, ich habe da nämlich mal so ein Review gesehen. Dann so, irgendwie geht doch springen und versucht dann fünf Minuten lang zu springen. Dann kommt da ja, nur so die Meldung. Ja, Schwein, das lassen wir jetzt wieder frei, weil das ist irgendwie noch ein bisschen buggy. Nö, finde ich, ich nicht. Jetzt, ich reite dir einfach hinterher. Ich glaube, im Snapshot 12. Ähm, W38b wurde das gefixt, das ist so buggy. Okay, das nächste Item ist der Nether Star. Der Nether Star ist. Ähm, Braucht man den nicht, um dieses komische Vieh zu spawnen? Ich weiß, ich weiß nicht, für was der Netherstar genau gut ist, ich da weiß gibt's aber, diese, da, da gibt es doch ist, diese Starviecher, da, diese ja, Art Mumie. Ja, äh, äh, dieser Netherstar wird von einem neuen ähm, Monster gedroppt. Ach so, okay, wir okay. Spie okay. noch mal zeigen werden. Dann cool. haben wir als nächstes hier die vergiftete Kartoffel. Ach so, ja. Warte mal, darf ich mal was probieren? Ich versuche jetzt mal hier ich überhaupt erstmal rauszukommen mit ja. dem Schwein. So, und jetzt da lang, jetzt versuche ich mal in das Nether reinzureiten so bleib stehen Your game mode has used to creative mode ich bin schon creative mode idiot okay es geht nicht man kann nicht mit dem Schwein reinreiten. na naja, egal lass mich okay noch... ich bin im Survival Modus jetzt renne ich hier mal kurz gegen Kaktus damit ich die Effekte der Kartoffel zeigen darf okay ich kann die jetzt essen hey ich Wenn es nicht, nicht die so esse passiert gar nichts auch gut hey wieso denn was was passiert normalerweise weiß ich auch nicht. So als nächstes haben wir ähm, die Map. Die wurde überarbeitet. Die ist jetzt, wenn man also sie so craftet ist die leer. Ja. Und wenn man jetzt rechtsklick macht, dann wird die Map erschaffen. Dann sieht man hier, dann ist ja auch voll aufgedeckt. Aber es ist jetzt kleiner. Wenn ich jetzt hier fliege, bin ich schon über die halbe Map drüber. Warte, warte, warte, warte, warte! Ich suche die Map. Ich muss das doch auch immer zeigen. Wenn dann gibt mir auch ja. noch Stuff. Dann beeil dich mal. Ja, wo ist denn die Map? Arschgesicht. Empty Map. <lacht> okay. Ähm, zack rechts, okay, jetzt ist ja schaffen, aber... Oh. Wenn man jetzt hier durch die Gegend fliegt, die sind viel kleiner ja, geworden. Schon was recht, ich ja Einiges kleiner. Und als nächstes kommen wir zur Kartoffel. Die Junge, lass mich erstmal zurückkommen. Idiot, Nein, Mann. darfst du nicht. Hm. Als nächstes kommen wir zur Kartoffel. Da beleuchte ich mal eben hier diese Felder, weil ich ja... Ah ja, hier. Genau. So, dann mache ich, denke ich mal wieder in den Survival-Modus. Wenn du auch kurz kommst. Was? Ich bin bei den Feldern beim NPC dorf Ja, ich sehe dich. da ja, das, sind okay. äh, das hier ist eine Kartoffelpflanze, wenn man die abbaut, bekommt man Kartoffeln, die kann man auch wieder so hinpflanzen. Die finde ich sehen am Anfang ziemlich genauso aus wie Weizensamen. Ja, das ist auch eigentlich ziemlich Warte mal, darf ich mal? Geh mal weg da. Ah Scheiße. So geht das und natürlich nicht. Ich wollte es ja. gerade vergleichen. Das nächste ist die Karotte und ein net netter Zombie, den ich kurz töten werde. So und jetzt hier zum Vergleich, es ist genau. fast genau die gleiche Textur wie Weizen, also naja. <lacht> Sagen wir das mal so, ich nichts besonderes. Ich hau kurz die Tür hier ein. Dann habt ihr hier wegkommen. auch wieder so, jetzt machen wir mal dreier Vergleich. Also hier haben wir einmal Karotten, Potato und äh, Weizen. Also. Ich habe jetzt mal die Türen hier beim NPC Dorf eingehauen, weil mich die Zombies genervt haben. Das Einzigste, was anders ist, ist der Weizen, aber. Karotten und äh, ja also Kartoffeln sind genau gleich. Also, ja. also das hier ist die Karottenpflanze. Das hier. Kann man abbauen, dann bekommt man das Karotten, hier. die jetzt oh. unser lieber Mr. Kraus hier eingesammelt haben. Nein, habe ich nicht, doch habe ich. Doch hast du, äh, ja. du? Die Dinger hier, warte, die hier. Fu. Ah, ja, ja Karotten Karotte, kann man, die kann man auch roh essen. Ähm, Kartoffeln kann man so viel ich weiß braten. Alter, ich bin sofort im Nether gelandet. Da kam nicht mal mehr in so. Okay, das ist komisch. Ähm, ja. Ich gerade wieder Kartoffeln zurück. kann man braten, das ist dann hier die gebratene Kartoffel. Die kann ich jetzt rein auch. Die mal gibt Zeit. dann wahrscheinlich auch mehr Essen. So wie ich es. Ähm, ich komme nicht mehr zu. What the fuck? Ja, also, die Baked Potato. Das ja, ist was, was ist fuck. das? Ich werde sofort geportet. Ich berühre nur diesen Scheiß, ey. Was berührst du denn das Portal? Ja, ich ja die. Ich, ich, da kommt nicht mehr dieses. Uh, uh, uh, Auf jeden Fall hier haben wir die gebackene Kartoffel, die kann man auch essen. Ist ganz normales Essen. Wie ähm, äh, viel die jetzt genau macht, weiß ich nicht. Koda, wo bin ich? Ich weiß nicht. Ich dich einfach zu mir. Ich bin in der Höhle gelandet. Okay, okay, das ist leicht strange teleportiere dich einfach zu mir. So, als nächstes, wenn ich nicht immer aus dem Game Mode rausgehen würde als nächstes haben wir die Night Vision Potion oh oh warte warte warte will ich auch da sein ich will noch mich kurz rauskramen vielleicht bin ich an der Nähe Alter ich bin nicht in unter einem Berg oder sowas ich bin im Dschungel Ah, dann bist du da hinten in dem Dschungel auf jeden Fall ja, du ah ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich Äh, Night Vision Potion damit wird die Nacht viel wird die Nacht viel heller genauso oh, wie der ja, Tag oh ja ja ja warte mal lass mich auch mal nehmen dass ich ähm, so die wirkt die wo ich gerade habe wirkt zwei Minuten oder drei Minuten hm. Ja, 2 um, Minuten 15. Ich habe so eine Wurf-Night-Vision. Äh, okay, dann haben wir als nächstes den Unsichtbarkeitstrank. Das ist viel heller. Oh ja, das ist das, was wir euch am Anfang gezeigt haben, was bei mir irgendwie ist. Ja, dann, also man ist dann die fliegende Lederhose. Man ist komplett unsichtbar, bis auf das Item, das man hält. Und die, Und die Rüstung. Ähm, ja. Aber sonst nichts. Es ist dann auch episch, wenn jetzt hier so ein Bedrock durch die Gegend fliegt. Und ja, die Monster können einsehen. Ja, Weil leider, das ist so ein... Naja. Also Bug. ich bin jetzt hier weiter, der fliegende Bedrock. Okay, <lacht> als nächstes haben wir den Blumentopf, zu dem ich hier drüben gleich einmal komme. Oh ja, jo, jo, jo. Den hätte ich fast weggesprengt. Der ist In diesem Topf kann man äh, alle Kleingewächse einpflanzen. Man kann äh, Setzlinge einpflanzen, den Kaktus, der aber leicht zusammengequetscht aussieht. Man ja, kann reinpflanzen. Aus. Man kann die Pilze reinpflanzen. Man kann diese diesen toten das Busch reinpflanzen. Und, das alle, Busch und normale und, äh, Arten hier Busch. Hier, das ist ja auch ein Busch. Das ist ja kein Setzling, sondern so ein Buschding, oder? Ja, habe ich doch gesagt. Ach so, okay. Okay, dann kommen wir als nächstes zum Kürbiskuchen. Wo der Kürbiskuchen, oh. der ist auch unter Nahrung. Okay. So, dann gehen wir erstmal aus dem Game Mode raus und besorgen uns mal Schaden, dass wir den Kürbiskuchen essen können. Sofern das geht. Wieso Schaden? Du brauchst Hunger, du Idiot. Du musst einfach rumkriegen. Ja, wenn und du Schaden kriegst, dann kriegst du auch Hunger. Okay. Noch nie was davon gehört. Nein, weil ich krieg grad keinen Hunger und ich bin am Verrecken. Ich renne einmal durchs Feuer durch. Ich brat mein eigenes Fleisch. Boah, ey. ey. Mir doch einen, einen Storch, wieso kriegen wir jetzt keinen Hunger mehr? Weiß ich gerade nicht. Das, ja, immer dann, wenn man Hunger braucht, kriegt man keinen, aber wenn man ihn ganz schlecht brauchen kann, boah, jetzt nehme ich mir erstmal wieder so eine geile Night Vision. Okay, das finde ich jetzt leicht. Ja, okay, Night Vision ist bei mir jetzt auch aus. Äh, das finde ich jetzt aber leicht strange. Ja, Leute, hab ich habe jetzt ih, von dem Kaktus in der Pflanze. Ah, jetzt habe ich Hunger. Aber ich habe davon Damage. Ich Leute. nicht. Doch. Okay, ich habe jetzt auch Hunger. wieso habe ich jetzt keinen Limit okay, okay, den Kürbiskuchen kann man normal essen. Ja. Den hast du abgeschlagen, wieso auch immer. Okay, die gebackene Kartoffel hatten wir schon und als nächstes kommen wir zu... Dem Sporn Eck mit dem Schwert durch? Äh, nein. Schade. Dem Spawneck von der Hexe. Oh, das finde ich so scheiße die Hexe ist so übertrieben, also da finde ich kacke, dass es jetzt die übertreiben es langsam, Mojang also, übertreibt Also haben wir eine Hexe, die sieht aus wie so ein ganz normaler NPC, Barze <lacht> auf Seine. dem Kopf, und ja, wenn man die Haut wirft, sie hat mit Tränken, aber sie vergiftet sich äh, in der Version noch selbst aber in der 12 W ähm, 38 hör auf, das kaputt zu schlagen in der 12 W 38 B ähm, äh, yes, fügt sie sich keinen das. Schaden mehr mit Tränken zu ja, und unser lieber Mr. Kaus, der kämpft hier gegen die Hexe. Ja, ich hab sie ist erfolgreich auch, gedamaged, voll okay. weggefickt. Als ja. nächstes haben wir die Köpfe. Was bringen die Köpfe? Das ist einfach nur Dekoration, ey. Ja, das, das, deswegen ist es auch unter Deko. Also man kann hier zum Beispiel sich so einen Creeperkopf an die Wand hängen. Ob das hier auch geht? Ja, den kann man hier auch hinhängen. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Man kann die auch auf den Kopf setzen, davon gibt es den Mensch, den Creeper, den Zombie, diesen komischen Schädel. Das ist der. Das ist dieser komische, ah, ja. ist der neue Mob im Netter. Ja. Da, dazu kommen wir noch später. Und als nächstes haben wir dann noch. Kann man auch so schief hinsetzen? Also die sind jetzt nicht immer so, die kann man auch so gedreht hinsetzen und so. So wie Schilder, die, also die haben die gleiche Physicals von Schildern, die kannst du je nach deiner Ansicht dreh, äh, drehen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier was ganz Geiles machen. So zack. So, oder? So, zack. Kommt das warte, warte, warte, guck mal, ich mache mal gerade was Witziges. Den, ja. äh, so ein creeper ritual hier. Oh mein Gott, er macht ein Creeper-Ritual. Komm Skelett. Und dann muss da, und dann kommt hier ein Schwein rein und das wird dann gekillt mit TNT. Warte, wo ist TNT? Um. Also das ist dann, das ist dann so. Also hier so, hier äh, Schwein. Du bist das Falsche. Du kommst hier nochmal runter. Zack. Jum. Also jetzt vollführen wir hier diese Zeremonie. Und dann wird das so gemacht. Also das ist halt creeper Z. Ich kann, ich kann das Thin -Thin nicht Okay, die goldenen Karotte kann man auch essen. Das ist dann, glaube ich, die aufgepuschte Version. Und dann, ja, boom. So. Das ist dann, so viel ich weiß, die aufge. Oh Gott, das hat aber auch nicht was weggeschminkt. Das ist dann die ähm, <lacht> aufgepuschte Version von der Karotte, so viel ich weiß. Ja, ich glaube auch. viel also ich weiß noch. Das ist eigentlich, glaube ich, nur ein ganz normales Essen, aber wie man die macht. Du kannst ja mal schauen, äh, ich glaube die macht man mit Gold außenrum oder ja, hin, so. Ja, so wie das glaube ich, soweit ich weiß. So wie mit goldenen Äpfeln. Ey, schau dir mal diesen Wallbug an. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Kommt da gar nichts. Auf jeden Fall haben wir als nächstes den hölzernen Knopf. Ach so, was bringt der? Ach so, das ist halt zum Verstecken, gell? Ja, äh, es gibt ja, also den Knopf gibt es jetzt auch in Holz-Variante. Der hat, glaube ich, ganz genau die gleichen. Ähm, Eigenschaften, ja e Eigenschaften wie der normale Knopf. So viel okay, ist sagen schon. wir mal, was wir alles schon abgehakt haben, hau ich jetzt hier gerade mal weg. Wir haben schon alles bis auf eins. Was? Oh Ja, nein, wir haben noch die zwei Spawn-Ex. Ah ne, das die war die Hexe. Das Kunstwerk. obere war die Hexe. So, das spawn eck wo jetzt hier das Schwert drin hängt, das ist ein bisschen Fail. Auf jeden Fall. Das nächste, was kommt, sind Fledermäuse. Die hängen sich auch so an die Decke. Ja, und dann komme ich immer und äh. Scheu sie so auf. Warte ja. mal, ich lass sie mal raus. Nein, mach das nicht, weil die fliegt weg. Äh, ich habe da oben extra einen Bedrock weggemacht, weil die äh, hingemacht, weil die ähm, die tolle Ding weggemacht hat. Die was? tolle ähm. das tolle Glas hat die weggemacht. Und die hören sich an wie Spieler, wenn man die schlägt. Ja, die fliegen halt so rum, die können einfach ah. gar nichts. Wie jetzt, wie die hat das Glas zerstört? Ja, die tat zack, zack, zack und dann war irgendwann das Glas kaputt. Das ist ja mal geil. Wie, die können nix. Die können Glas zerstören, Mann. Die sind ultimativ. Und die sind so scheiße zu erwischen. Ultimativ. Ah, komm her. Ich also, nicht. wenn du meinst, dass die ultimativ sind, dann gebe ich dir da gerne ja, recht. weil Auf die sind die schwer und, äh, zu erwischen. Spawnst du vielleicht immer noch mehr, weil es mir zu viel ist? Nein, tue ich nicht. Le wie viel hast du gespawnt, Junge? So, ähm, ja. Warte, äh, mach mal kurz, kannst du kurz auf Nacht umschalten? Jo, der Stein set, äh, 200, ne, keine Ahnung, es war äh, bestimmt Tag. Ja, ja, war's. Warte. Ha. Oh, scheiße. Warte. Oder so. Das ist also Nacht. Okay. okay, also, jetzt spawnen wir mal hier ganz viele Zombies. Und also, ich spawn, ich spawn ganz viele Zombies und du ganz viele Skelette und ich drehe den Ingame-Sound kurz runter. Weil für euch, für mich ist das total laut und für euch weiß ich jetzt nicht. Ähm. Zombie. Warte. Ah, Skeleton. Skelette spawn. Jo. Okay, hier. Lol, die, die haben. Ah, da, da ist sogar... Hier ist ein Villager-Zombie gerade gespawnt durch meine. Ja, spawn. Ja, das ist eine seltene Chance, dass die spawnen. Und, ja, und, ähm, und wenn in man äh, in ein NPC-Dorf, wenn da die Villager von Zombies attackiert werden getötet werden. Das probiere ich jetzt Yo, gleich. Ich hier. zeige hier auch noch mal was. Also äh, früher hey. war das ja so: Zombies haben ja immer eine Dra äh, haben ja immer was gedroppt oder so. Mhm. Und äh, manchmal Rare Items. Und jetzt halten sie diese Rare Items in der Hand und benutzen sie als Waffe. Zum Beispiel dieser Zombie hat, hat ein Eisenschwert. Jetzt killen wir den mal. Dann müsste er rein theoretisch ein Eisenschwert. Nein, er hat Karotten gedroppt ähm, Ja. Ja, also, gut. Auf jeden Fall zeige ja, ich jetzt das Prinzip so. mit den Villagern, wenn du mal zu unserem kleinen zu unserer kleinen Bildergalerie hier kommst, dann spawn ich jetzt hier ein paar Villager und setz hier ein Zombie hin Wenn der jetzt die Villager... Wenn die Villager ein Zombie! What the fuck! Ja, die anderen ja, kommen draußen, also wenn die jetzt nicht die Zombies sterben dann äh, sollten die sich eigentlich in Zombie-Villager... Nicht unbedingt, es ist äh, genau die gleiche Chance, wie äh, dass die spawnen Ne, ich glaube das ist erst in der späteren Version, dass die Zombies auch die Dorfbewohner so machen, Na, das habe ich aber schon irgendwo mal gesehen. Und ich glaube, es ist auch nur eine ganz geringe Chance, dass sie äh, wiederbelebt werden. Auch wie wieso ja, sollte jetzt die vielen Skelette spawnen? Ja, weil ähm, vielleicht erwischen wir ein Skelett oder ein Zombie mit Rüstung. Ach, gibt sie jetzt auch? Ja, die tragen ihre, so viel ich weiß, tragen die dann die Rüstung. Das habe ich gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch drinnen ist. Ich weiß nur, dass sie halt so Items, Zombies so Items tragen. Okay, ja. Keine Ahnung. Das weiß ich auch. Oh. What the fuck, wie es hier aussieht. Außerdem gibt es jetzt neue Sounds. Also die Skelette, die machen schon ganz neue Sounds, wie man hört, wenn man die schlägt. Oder wenn man jetzt hier drüber Warte, läuft, ne, über den Sand, kurz. dann hört es sich total anders an als sonst. So. Platsch, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch viel realistisches ja Film. und wenn man hier übers Gras läuft dann hört sich das so ein ganz leise Lauschen an wenn man jetzt so Fackeln oder Holz setzt oder holziges dann, kurz hinhören hört man diesen knarzigen Sound, das kann ich mit einer Kraft. ja sehen. das habe ich, das war bei der Minecraft Pocket Edition sie so ja. so. haben viele Sounds aus der Minecraft Pocket Edition genommen da das diese einfach geil alle sind als in der Pocket Edition eingesetzt und wenn ich jetzt hier mal es wäre nämlich immer aufgefallen, dass nur bei der Minecraft Pocket Edition war der Fail, dass bei jedem Block knarzend gekommen ist. Ja, ähm, kannst du mal kurz. Okay. Okay, wenn man über Sandstein läuft, hat auch neue Geräusche. Oder wenn man jetzt die Hau nimmt und äh, ein Feld herrichtet. Ich nehme ja mal kurz eine Hau. Dann nehme ich scheinbar. Warte, ich sei mal jetzt einmal ganz kurz ruhig. Dann ja, hört sich das auch anders so an. Boah, ich muss mal die Sounds lauter stellen. Wobei, so. ich weiß gar nicht, wie laut sind sie denn bei mir? Oh, scheiße, das ist bei, nie, bei meinem Headset immer so eine Gefahr. Da weiß ja, das dann... kann ich bei mir auch nicht so richtig einschätzen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir hier schon unsere äh, Zombie-Armee. Dann, du solltest mich herumfliegen sehen, weil ich bin ja nicht mehr die fliegende notlose ja. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in den Neta. Wieso Das können wir auch in der Oberwelt, aber dann machen wir es im Nether. Gehen, gehen kurz weil, so, wie ich es jetzt gerade gesehen habe, hat der Neta eine neue. Wow. Alter, wo kommen die Zombies her? Die sind durchgelatscht, genauso wie die ähm, Skelette. Okay, äh, die okay, bleiben alle stehen. Ist, weil die Neta jetzt neu, okay. Die äh, Neta-Welt wird anders generiert, sehe ich gerade. Also, die wird viel. Oh, viel, leck. oh Alter, leckt es, weil die gerade generiert. Äh, Ding, äh, viel zer... Alter, sie wird hier mit rumgebombt? Äh, nein. Das wär, wird sich gleich klären, wenn du kurz hier zu diesen Soulcent-Feldern hochkommst. So, dann, äh, schmeiß mal kurz von <Gülpfeil> neid. Ah, ja, ja, ja, warte. So, also, dann sag ich jetzt mal, guckst du hin? Warte. Ja. Ach also, ja, genau. mal so ein Gestell und dann setzt drei von diesen Köpfen raus. Dann kommt der Wither raus. Und der der lässt sich erst auf. eben auf. Und wenn er oh, lebt... Aufgeladen hat dann passiert das, dann explodiert er und dann fängt er an zu kämpfen. Also das ist nicht so viel, ich weiß, und ist der neue genau der lässt auch ähm, genau du, der lässt auch den Neta Star fallen. Du musst auch mal ein Night Vision-Ding. Äh, ja, ich sollte mal ein Night Vision trinken, weil sonst sehen die Zuschauer nichts. Doch die Zuschauer sehen schon im Nether genug, aber das sieht einfach nur widerlich aus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Da gab es doch auch diesen neuen Mob im Nether. Also das, das ist der wird... So viel ich weiß, ist das ein Nether-Boss. Ja, aber davon gab es auch so ein Art Skelett, das auch so schwarz ist. Ja. Ähm, so darüber bin ich mir jetzt nicht klar, ob das schon drin ist oder so. Eigentlich sollte es schon... Oder zumindest... Oder vielleicht ist es hab's verstanden. Okay. Ah, wenn man... Guck, wenn man Skelette im Nether spawnt, dann werden die diese schwarzen, äh... Ach, dies, das wusste ich jetzt nicht. Boah, die sind ja episch. Ich weiß, genau. Das sind nämlich diese Viecher. Das ist, das sind sozusagen die Kinder vom Waze-Wither. Okay, wenn man so eins tötet, dann droppen die... Was droppen die? Äh, Bones. Boah, Alter, die Sounds hören sich mal. Und die Schwerter, die droppen Steinschwerter. Echt? Und Kohle, also Kohle... Ah ja, die XP haben auch neue Sounds, was ich... Ja, die sind auch richtig geil. Und ich töte ich mal kurz auch, die Wither. Äh, der eine hat Kohle gedroppt gerade. Ja, die droppen fast immer Kohle, deswegen der sind sie der so Start droppen sie, glaube ich, auch. Ich gehe jetzt mal wieder in die Overworld. Ja, zurück. warte, ich will noch kurz den, den Wizard killen, aber. Hey, okay. wir sind in einer Höhle. Ja, da bin ich auch gelandet. Einfach da so ist so ein Loch, die ein Muster in der Decke irgendwo sein von mir. Ich, äh, und da durchfliegen hab... und dann bist du im Dschungel. Ist ja auch immer jetzt hier so... Jetzt habt ihr nochmal die XP-Sounds bei mir gehört. Die sind richtig hammernice, sage ich jetzt mal hier. Und haben wir ein... Nein, wir haben keins Star bekommen. Also der liebe Herr Wither hat uns beschissen, aber naja, was soll man sagen. Ja. Okay, wir sind hier irgendwo in dem Berg. Und die Skelette sind hier auch durch diese Höhle geflogen, ey. Okay, und da hinten sehe ich schon wieder unsere Aufbauten. Kommt ja. du da auch mal hin? Ja, ja, ich hab doch gesagt, das Loch habe ich ja gebaut. Ich weiß ja, wo es ist. Nee, ich habe mir ein neues gebaut, weil ich verwirrt war. Du Idiot, das ist direkt neben dem Portalenloch. Boah, Fuyu. Lass mich. Nein, ich lass dich nicht. Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir... Was? ich cooler. weiß, war das jetzt auch alles? Okay, es ist nicht alles. Also ich weiß, dass es noch viel, viel mehr gibt, aber mir ist jetzt nicht so bekannt. Also weitere Neuerungen sind nicht, be nicht bekannt, außer ein paar Bugfixes vielleicht. Ähm, wenn ihr wollt, dass wir noch ein Video machen, wie die Crafting-Rezepte gehen, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Oder gebt vielleicht einen Daumen hoch. Nein, so, so ja. geil sind wir nicht. Und ähm, guckt auch, schaut bei Mr. Chaos Video vorbei, wenn ihr meine Zuschauer seid oder bei, ja, meinem bei genau. hey, Mr. Chaos meine Zuschauer, Zuschauer können noch mal bei Coda Ich würde sagen, wir sagen das. das hoch, aber zündet das noch nicht oh. Das kannst du eigentlich Hau <lacht> das ab, das ab Und hier der liebe Coda, der hat es nötig hat's Okay, nötig. warte, jetzt setzen wir hier das Dorf voll Und dann stellen wir uns in das Haus rein Sterben und beenden damit die Aufnahmen, oder? Oh yeah, ein geiler Schnitt aber warte mal, wenn jetzt sag mal ganz kurz, wenn ihr hört, das place hört sich auch ganz anders an. Ja, das hört sich also viel besser als dieses Krack, Krack, Krack. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob das Zünden sich vielleicht noch anders anhört. Also ich gehe jetzt schon mal in das Haus hier rein. Ja, ich gehe in dieses andere Haus da rein. Okay, warte, ich fülle das noch hier. Ja, ich mache mir das den hört auf. sich, was? Ich glaube, das ist aber ein Soundfeld, Das hört sich nämlich an wie das alte, äh, wie der alte Sand. Stimmt. Äh, oder vielleicht gehört das so. Okay, dann geben wir es in den Game-Mode 0. Jo, warte. Ich habe noch kurz hier voll geplantet, alter. Und auf 3 setzen wir die Reds und fackeln, okay? Warte, warte. Na, ich ein Feuerzeug, Junge. Okay, dann 1, warte, 2... Warte, warte, Game-Mode... Äh, 0, Mr. Chaos Yo. 96. 1, 2, oh yeah. 3. Oh, ja. Okay, es Zünden hört sich noch gleich an. Damit tschüss beenden wir diese Aufnahme hier. und BOOM! Ciao. Und tschüss.